Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die olp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge sind wir hier ähm, nicht auf datum hier angekommen, aber wir sind auf datum hier ein bisschen hier rumgeeiert haben, einen Speicherpunkt hier erreicht und etwas Fortschritt gemacht, auch wenn es nur wenig war. Und ja, wir machen mal hier weiter und gucken, was hier so los ist. Da unten sieht schon wieder, das so, Ork könnte ich irgendwie wieder runter. Und ist ein Speicherpunkt, glaube ich, und ja, ähm, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Also, ja, logisch, was ich natürlich machen kann, ist äh, ich gehe mal gucken, ob ich da ihn kann. Ja. Logisch, da was ich machen kann, ist natürlich das Spiel spielen, was mir im Moment am meisten Kopfzerbrechen verbreitet. Und ja, gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Ich meine, ich habe in der Aufnahme irgendwie ein Geheimnis entdeckt, aber. Ich werde dann dafür müssten wir kurz zurückgehen, was ich jetzt nicht machen werde. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie auf andere Weise hin und ja, werden hat schon irgendwie finden? Aber hat der mich natürlich getroffen? Ich wollte eigentlich ohne Schaden so vorbeikommen. Ja, ein paar Alter mich auf den Arm nehmen. Ich wollte eigentlich jetzt hier so ohne Schaden durchkommen, ne? aber ne, wird nichts. Ne? Gut, haben wir gedacht, so du gehst jetzt auf die drei Typen los, aus sie mal ganz kurz weg und dann gehst du weiter. Aber nein, alter, weil ich bin doch jetzt gerade ausgewichen. Ich habe gesehen, er hat einen roten Angriff gemacht, weil ich nicht abwehren kann. Ich bin ausgewichen, hat nichts gewacht ich bin zu früh ausgewichen irgendwie so warte ha. ich wünsche ich hätte macht schub oder so wo ich die einfach so irgendwo runterschmeißen kann so jetzt gehen wir mal ganz schnell hier in wo sind die was Oh Gott, oh. genau in den einen Moment, wo ich gerade bewundbar bin, doch einfach. Ich habe abgebrochen, während dann gemacht das ja, Aber das war nicht nett. Die sind gerade erst aufgetaucht, als ich da hey. das war, nicht nett. Kann ich nicht den Bogen oder so aufnehmen? So, ich weiß gar nicht wo wir hier stehen geblieben sind ich meine da war so ein gang da sind wir noch nicht hier abgeklappert und ja guck mal ja, weiter als bis hier sind wir glaube ich nicht gekommen ey. Oh, das war jetzt nicht fair kommen schon das gibt es jetzt nicht echt schon wieder tot gleich ja, dann muss ich da überhaupt nicht weitermachen eigentlich ey. Ich hab doch jetzt schon verkackt irgendwie schon weil ich habe mich noch treffen lassen während der verlangsamt war er gibt es jetzt einfach nicht ich hätte gerne mal so ein lebensdingen irgendwie Hey, die tauchen einfach aus dem nichts auf da das hält nicht vor allem das sind ganz normale gegner eigentlich ne von denen das spiel sich so denkt ja du wirst einfach so dadurch durchrennen als wäre das nichts aber auf jede großmeister ist hier jeder einzelne kampf eine riesen herausforderung und ich schaffe irgendwie nicht die roten dinger hier auszuweichen ich mache doch hier den ganzen hier meine ausweich manöver hier mit kreis aber bringt nichts so wie es aussieht ah. gut ich würde gerne ein bisschen fortschritt hier machen also haben wir jetzt genug verreckt wenn es geht ich rein ihr seid schon wieder nicht gespawnt Wenn das der fall ist dann laufe ich einfach an euch vorbei so. ja, wir sind irgendwie noch nicht gespawnt also ja, er ist gerade gespawnt aber ich sehe dich Fremder. was ich dass ich gewinnen kann. Der war nicht rot. Der war noch gar nicht rot. Boah. Und vor allem mit Einschlag. Alter. Hier sechs Minuten rein, ich krieg schon nur auf Fresse. Wie blöd. Ach. Ai, ai, ai, ai. Gott, wird lustig. Ich wollte eigentlich Fortschritt heute machen, aber wird nichts, glaube ich. Komm. Spiel ist tausendmal schwieriger als Dark Souls. Ich, mein, ich sag da nicht mal irgendwie so als Witz. Ich meine total ernst, ey. Bei Dark Souls kannst du leveln, kannst du deine Ausrüstung hochleveln, du kannst dich leveln, ey. Hier kannst du nichts machen. Ey. Entweder bist du ja voll gut in dem Spiel. Ach man. Schneller, ist klar. Ja, ist klar. Ja. Ey. Boah. Boah, ich dachte, ich hatte den Kampf unter Kontrolle, ey. Oh, ich, dachte, ich habe keine Macht, ist klar. Jetzt kommt er wieder. Ja, oh. das Problem ist, meine Angriffe sind irgendwie viel zu langsam. Ey. Ich muss immer so extra irgendwie so machen. Ey. habe ich so ein Gefühl, oh Gott sie den an, bitte? So, ja, ich habe ein Level ab, also könnte ich theoretisch zurückgehen, aber mal schauen ich mache gar keine dreier kombos mehr weil ich weiß sie machen irgendwie so ausweich so ausweichangriffe vielleicht hilft das ja war so Fortschritt. irgendwas brauchbares Mantis-Lackierung Rennfahrer. Ah, habe ich irgendwie eine Abkürzung oder so? Gott, zum habe ich die noch gesehen im letzten Moment. Hi, schieß, schieß. Am ja, schieß. What, wo kam der Schuss jetzt gerade her? Okay, kam gerade halt noch ein Schuss irgendwo. Oh Gott. Oh. Ah, okay, ich wollte schon sagen, wir kommen jetzt auch. Okay. Ich mag schlicht, wenn sich krabbel an mich ranschleichen. Ich bleibe immer möglich. Ja, jetzt sterbe ich, pass auf. Ist trotzdem auf. Die spucken ihr Gift. Über uns. Ja, sind die da unten? Alles klar. eben noch gesehen so kann man ja runter da muss man direkt unter mir kommen wenn es geht es gerade da ist so ein Krabbelfisch. ich will mich auf den Arm nehmen Die sind voll, sind voll gechillt miteinander ja ich habe es natürlich auch Okay, komm. Ich mache nur zwei Angriffe. Er scheint zu funktionieren. Mach mal auf. Ich will keinen Speicherpunkt finden, wenn es geht. Das war da drin. haben. margus Alles klar. Hallo? Wie gesagt, mir die Tür öffnet hier da unten. Gott sei Dank. Die Abkürzung für da unten, ne? Ach, das, das ist gut. Na äh, Da ist jemand... Natürlich. Hey! Ja, danke. Ich wollte mir noch mein Level abholen. Jetzt muss ich den einen da auch noch angreifen und ich meine Erfahrungspunkte zurückkrieg. So, ich hoffe, ich muss den nicht direkt hauen und ja. Abwehren reicht auch schon. Die Schüsse abwehren, zurückschießen. Weil sonst wird das richtig nervig. wird schon gern mein Level abholen. Ich habe das Gefühl, das müsste ich irgendwie Upgrade machen, weißt du? Mich voll hoch balladen, damit ich überhaupt eine chance habe hier in dem spiel aber wir kommen ja weiter halbwegs langsam aber wir kommen weiter Wir haben eine abkürzung geschaffen heißt wir müssen nicht durch diesen ganzen elend hier noch mal durch also ja wir machen immer langsam aber sicher ein bisschen mehr fortschritt würde ich sagen so Na, warte man gerne mal Die haben wir wieder nicht gespawnt ne? also weiter machen hat so ich warte jetzt mal kurz hier zu spawns Start. Ich sehe einen Eindringling. Ah, ah. Und tschüss. Ich wollte eigentlich da... Boah. Oh Gott, ey. Mal haut mich jetzt oder so. Da. Da geht mir irgendwas. mit einem mehr HP oder so bekommen, aber geht nicht, ne? Ja, oh, ich kann nur das neben sich gerade. Ja, oh, da macht das. Äh, ja, nach vorne und geht hat als springen wir in der Sprinz meinen um Salto übers ziel zu machen. Ja, habe ich so schnell sein werde. haben so meine Bedenken. Doch, oh, okay. Er ja, hat er voll gebracht. Ich glaube der hat sogar was abgezogen, aber. Bringt das zu Ende! Achtung, Bruder. Achtung! Er flieht! Verhindert, dass er sich bewegt! Boah, ich habe den nichts abgezogen bisher. wärst du? Da ich habe genau gesehen, du hast überhaupt nicht geblockt. Jetzt verarschen mich ja schon. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich sowieso schon verkackt. Und er für mein Leben verbaut Ich habe mich einfach durch vor die Respawn Das wäre richtig toll. Ja, den gesehen. Ah, danke, haben wir die Hälfte mal ab verloren. Hey, jeder Kampf ist ja auf Leben und Tod. Hey, jeder einzelne und da oben habe ich jemanden verdächtigen gesehen. Jetzt soll noch nicht da auch hochgehen. Oh, was? da kann ich mich nicht dran hängen er das... guckt sich da doch mal an Das sieht so verdächtig aus ne hey, verarschung na ne? oh, ist ne. aber oh, bitte sagt mir ich gehe jetzt mehr oder irgendwie so was wart klingt nicht schwer dass da nicht ich weiß punkto massenkontrolle überragend Setze macht um größte gruppen zu bewältigen und sie zu besiegen block nach der erfolgreichen nach eines Bloss Bol Blasterbolzens, ball blaster bolzens um weitere bolzen auf deinen gegner zurückzuwerfen ah, okay. alles klar cool okay das ist mal nicht schlecht und jetzt kann ich ja nicht schon anpassen ne? das war jetzt mal wieder hier mal mit dem teil rum so nicht schlecht kann man ja mal ausprobieren irgendwann ja ich wollte schon sagen okay das ist nicht nicht gerade fair ist da vom weiten einen abschießen in diesen schmalen gang ey. du sollst auch noch dadurch gehen während die auf einen ball an ich muss noch das. das wird ein spaß ey wenn ich mal irgendeine art fernkampf angefertigt hätte das wäre gut also irgendeine art muss ja noch nicht mal stark sein ob sie halt, mich die gegner noch mal kurz so anstannen kann irgendwie oh nein. Oh, das ist frustrierend auf den höchsten schwierigkeitsgrad weil mir diese blöden viecher auch noch schafft mich so auszumenövrieren also ich denke ich denke ja echt über jeden move nach ne? und dann kommen die einfach so nö, schritt rückwärts schritt dich dich dich abwehr links rechts boom und ich bin hier was Okay, cool so. Aua. Oh. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Macht. Ah. Ah, da kann ich hochklettern. Aber ich denke mal, wenn ich so, ich könnte mich da durchquetschen irgendwie, aber. Okay, da irgendwie ein Checkpoint ist, habe ich so das Gefühl, dass ich da kann. Aber es hat... Oh, da ist doch irgendwie so ein Power-up, oder? Macht oder Leben oder irgendwie so... Eine Energie aus angezogen. Energie aus der ruine Geheimnis entdeckt. Keine Erfahrungspunkte, leider. Aber ich habe einen von ein erfahren äh, no, alles erkundet sich gerade okay habe ich hab vor sich selber noch mal da festgehalten weil ich nicht wusste schaden und so noch ein so ein ding und wir haben mehr leben ich hoffe das wird irgendwie was bringen ich habe gefühl wir werden nicht wirklich stärker so ähm. diese eine ist das oh, ein oder auch nicht Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben ein Lichtschwert. Na, nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht. Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wissen cool. sie? über die, Bro. <laughs> Auf die. Ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Könnte ich den angreifen, theoretisch? Warum wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große, das hab geister, viel gesehen, an welcher hier war, auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. <laughs> Aha. Aha. Gib auf dich acht, Reisender. Das ist klar. Äh... Warte mal, schau ich Ja, so hoch komme ich nicht. Ja. Zwei. Ja. Hä? Wie komme ich denn jetzt weiter? Sind ich da, wo ich hin muss? ich wieder irgendwie ein Trauma oder so. Ja, ich werde irgendwie im letzten Moment abgeblockt oder so. <lacht> soll Oh Gott. Dann falle ich hier runter, ist klar. Ach. Gott, wo muss ich denn dann sagen? Ja, und sich ein einen Speicherpunkt da weit unten? Also muss ich irgendwie nach unten. da wo muss ich hin? Oh nee, hier sind doch die Viecher wieder respawned, oder? Nee, nee. Ich ja, ich habe zu hm, Ein anderer Weg noch in den Seiten. Ich habe das Kerl, weil hat, hat jetzt der jetzt hier geredet. Hat. Ähm, wo muss ich schon wieder lang? Ja. Ich mal hin. Oh, der da oben, ne? Er flieht! Ich wollte nicht meditieren, ich wollte okay <lacht> kann ich überhaupt leveln wenn ich wollte ich habe ja keine punkte aber ich kann irgendwie nichts neues wählen. habe ich so ein gefühl was ich noch irgendwie macht oder so vielleicht kann ich jetzt da lang da ist immer noch rot Ah, ehrlich. Oh ja. So. Da habe ich ausnahmsweise mal sogar geplant. Da. So. Ja, ich bin tot klar. ich darf mich nicht regenerieren ihr läuft hier e mit so massig aus darum die ich erstmal alles durchsprechen muss bevor ich durchkomme ah, ehrlich so, ich hole mir noch ein level ab Oh, ich bin doch oh. zurück hochleveln, wenn es geht. Überhaupt, wie gesagt, mir geht jetzt, weil ich jetzt irgendwie alle Punkte ausgegeben alle vorherigen oder irgendwie so was mehr Leben oder irgendwie so was. Okay, kann ich was lernen? Ja, ne. oben oder so. Dann führt er einen schnellen Trittattack aus. Nehmen wir das, ich glaube ich, mein Auge drauf geworfen. Ja, sehen einen schnellen Angriff aus. Der wäre nicht schlecht, oben, weil ich mache ja auch oft solche Ausweichdinger. Na, bevor wir jetzt aber weitermachen, äh, uns heilen oder so sagen gucken wir uns mal um und gucken, wo ich jetzt hin muss hier. Hier habe ich die Katzen aktiviert. Also wäre es doch logisch, wenn ich irgendwo hier weiterkomme, ne? Du, der so viel hier gesehen hat, sagt mir, wo ich hin muss, Mann. Da, der hält im letzten Moment an. Was soll das? Ja, mein nächster Verdacht wäre irgendwo hier, aber... Oh, bitte sagt mir jetzt nicht. Okay. Ich dachte vielleicht... Ich dachte vielleicht kann ich mich jetzt irgendwie daran hängen oder so, aber... Und ja, ich drücke die ganze Zeit L2, während ich hier dran hänge. Wenn ich springe. Bringt nichts. Oh, ich. Okay. Oh, nee, das ist meine Mission, ne? Okay, wisst was? Dann verlassen wir eben den Planeten. Vielleicht muss ich ja hier echt hier noch nicht hin. Ne? Also, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Nee. Ja. Ach, nee durch die Tür muss ich. Äh, muss schon sagen. Also, wir aber dann gehen wir weg von diesem Planeten und im nächsten Part gehen wir nach Sepho, weil vielleicht ich habe so das Gefühl, ich muss da, wo diese blöde Wand ist hin. Aber ich habe irgendwie noch nicht so ein Power-Up oder so, dass ich brauche. Also machen wir uns auf zurück zum Schiff. Alt, da oben war was. Hat gesehen da oben. Kann ich das so erreichen? Nee. Oder? Aha. Meine Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas von ihr ist vertraut. Ein Feind! In Ordnung. Ja weg nee, drei Angriffe bringen nichts und irgendwie mache ich diesen tritt angriff nicht Wenn ich mache kreis und fähig direkt drücke da kann man ja mal kurz abchecken was ich da gefunden habe ja war ich doch schon hier zu früh ne? so ähm ja, wo war noch mal ne okay bei euch kann ich glaube ich drei anrufe machen ne Nein, nein, nein, nein, ist kein Mist hier. Ich spring da runter. Oh. Okay. Ich hat ein Ding vielleicht auch noch fertig machen hier, um ein Level abzuholen. Was ist? hier überhaupt noch was? wir müssen so also oder so mal zurück hier so also, was soll obwohl kommen versuchen war ein geweckter ich meine oben war da irgendwo ah, da ist noch ein Gegner da seht ihr das da ich meine nee, da kann ich nicht durch dreck Ich konnte was untersuchen. Und schon setzt die Macht einen Kollege. Oh, halt! Ist ist das? die nee. Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Hm. Alles klar. Oh, da ist auch noch was. Ich glaube, da war ich schon. Ja, da ist eine To. Wo seid ihr? Ich weiß, ihr seid hier unten irgendwo, aber oh, beide auf einmal gut. Na, so. ich oh, schon, geht mir noch ein Level ab. Nur ein von so einem Viechern diesen Viechern erledigen habe ich so gefühlt. Meine ich auch immer noch eins. Ja, Kampfmusik. am Na da gehen wir mit unseren vollen Erfahrungsbalken. geben nach Hause. Und gehen nach... Zu dem Planeten, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Und ja, gut, aber wir haben hier einen Abstecher gemacht, Das war auch nicht schlecht. Müssen ne? höchstwahrscheinlich noch gar nicht hier hin, aber ja, da, da ist ein Gang. Da habe ich nicht auch irgendwie so Pilze oder so gefunden. Kannst du für irgendwas gebrauchen? Rick, äh, ich meine, Grease. So, ich komme nicht weiter. Müssen woanders hin. Sekunde, zu wachsen. Okay, Pilz war einfach nur zum Untersuchen, nehme ich an. Gut, dann würde ich sagen, in dieser Folge haben wir genug erreicht. Ich meditiere mal hier eine Runde. Und jetzt gehen wir dann zum nächsten Planeten, weil wir ja ganz offensichtlich irgendwas brauchen, um weiterzukommen. Ne? So einen weiteren Sprung oder irgend sowas. Gut. Machen wir das in der nächsten Folge, ne? Würde ich auch sagen, gut. Dann sage ich.